Du, der Emil sitzt da war den ganzen Tag nur daheim rum, gell? Du, der Emil war einer der Vorreiter beim Thema Homeoffice. <lacht> Willst du sagen, der arbeitet was? Was glaubst denn du, wer unsere Texte schreibt... Hofer, ich habe jetzt einen Job, den ich von daheim aus erledigen kann. Ja, Text lernen für Hofer und Jay. Ja. Das auch, aber das habe ich nicht gemeint. Ich erstelle jetzt Excel-Tabellen für die Personalabteilung einer großen Firma. Aha, und was steht da drin? Naja, wer wann daheim gearbeitet hat und ob er seine Zielvorgaben erreicht hat. Ne? Und wenn er mit der Arbeit nicht hinterherkommt, dann kann er gleich ganz daheim bleiben. Also du hast die Macht über Job und Nicht-Job. Ja, ist geil, gell? Da, mir taugt es, da kann ich arbeiten, wann ich will und inzwischen ganz was anderes machen. Jetzt ja toll an und was magst wenn du, wenn da einmal mit der Arbeit hinterher bist? Ich wollte mal schauen, wie es bei Ihnen so läuft. In welchem Monat sind Sie denn? Äh, Februar. Das ist schlecht. Sie sollten mindestens schon im Mai sein. Schließlich haben wir schon Oktober. Ja, aber es sind so viele Daten, also bis die alle gesichtet sind, Na dann, dann mache ich halt überstunden. Bezahlt? Du, nein, ich habe da so einen All-In-Vertrag. Ne? Wann ich die Arbeit mache, entscheide ich Eigenverantwortung halt. Aha, und wie lange arbeitest du da so? Ja, um halb sieben fange ich an, dann irgendwann einmal eine halbe Stunde Mittag. Also, wenn es ausgeht, sonst lasse ich das heute halt auch aus und um halbe Zehne mache ich dann Schluss. Aber dafür wahrscheinlich nur vier Tage die Woche, oder? Na na nein, nein, das ist ganz normal Montag bis Freitag. Offiziell. Meistens sind ja auch die Wochenenden noch dabei, sonst bleibt zu viel liegen. Schnelle Rechnung. Das ist stundenmäßig aber schon mehr, als wenn du normal in einem Büro arbeiten würdest und das bei gleicher Bezahlung. Ha, ein Büro? Ha, das habe ich mir auch schon mal überlegt. Irgendwie habe ich den Eindruck, Sie sind nicht ganz bei der Sache. Ja, der also Chef, Sie wissen ja selber, wie es zu Hause läuft. Die Kinder lassen sich nicht andauernd vertrösten und meine Frau will halt auch, dass ich im Haushalt mithelfe. Und dann kommen noch so kleine Ablenkungen hinzu. Ein kleines Handyspiel dort, eine Folge Folgehofer und Che hier. Haben Sie sich schon einmal überlegt, ein Büro zu mieten? Dann hätten Sie Ihre Ruhe. Was? Du sollst ein Büro mieten, damit du deine Ruhe hast? Das zahlt aber sicher der Arbeitgeber. Na, warum sollte er das tun? Wir sind ja schließlich alle im Homeoffice. Da spart er sich die kompletten Bürokosten, von Miete über Strom bis zum Büromaterial. Da kann man dann mehr Leid einstellen. Außerdem hat Homeoffice erwiesenermaßen den Vorteil, dass die Arbeit effizienter erledigt wird. Ja, aber trotzdem, du sollst ein Büro mieten für Arbeit, die du für einen Fremden erledigst. Du musst es selber zahlen, da kann ich nur hoffen, dass du einigermaßen gut verdienst. Ja, viel hab Ich habe bei meinem Lohn nicht. Außerdem weißt du ja eh selber, wie es auf dem Arbeitsmarkt schon seit Jahren ausschaut. Also, wie viele Bewerber auf einen Job kommen. Ja, und es wird noch Ärger werden. Das Einfallstor für Lohndumping. Moment, du rechnest mit no Arbeitslosen? Ja, wenn ich mir deine Jobbeschreibung so anschaue, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du bald ersetzt werden wirst. Was? Durch einen anderen, der billiger arbeitet? Na da, da verzichte aufs Gehalt und geh für weniger Geld arbeiten. Wird dir irgendwann nichts mehr nutzen. Die Frage ist nämlich nicht, durch wen du ersetzt wirst, sondern durch was. Also wenn Sie nicht dazu bereit sind, mehr für unser gemeinsames Unterfangen zu geben, mehr zu leisten für unser aller Wohl, dann sind wir uns gezwungen, andere Wege zu gehen. Wie? Andere Wege? Welche denn? Na ganz einfach, Sie gehen einen anderen Weg als wir und Ihr Job übernimmt eine KI. Um ehrlich zu sein, KI brauchen wir gar keine. Eine simple Software tut das auch schon. Ich verzichte auf einen Großteil meines Gehalts. Die Software kostet uns 39,90 im Jahr. So billig können sie es gar nicht geben. Und jetzt sind sie beim AMS angemeldet. Nett, hier. Wie gewonnen, so zerronnen. Dann war die ganze Kasteiung umsonst. Toi, toi, toi.